Flammende Schmiedeweihnacht in Ipsitz, heuer am 15. und 16. Dezember, mit Schmieden aus ganz Europa. Kunsthandwerk in allen Facetten und natürlich Köstlichkeiten, an denen man nicht vorbeigehen kann. Flammende Schmiedeweihnacht im romantischen Ipsitz. Sei dabei, wenn die Eisen blühen.